Heute kümmere ich mich um die Hohlraumversiegelung der Schweller und der Holme auf der Unterseite des Fahrzeugs. Dafür verwende ich einmal die Druckbecherpistole mit der passenden Sonde, Ovatrolöl und KSD-Kaltfett. Damit ich besser an die Unterseite des Fahrzeuges rankomme, habe ich hier Auffahrrampen benutzt und äh, hier seht ihr meinen Kompressor da. Um in die Schwelle zu kommen, müsst ihr zunächst einmal diese Stopfen hier lösen so. Da ist Stopfen raus ich einmal hin. Ich sprühe den Holm auch mit Druckluft auf, damit die groben Verunreinigungen der Staub rauskommt. Ein Tipp von mir für das Arbeiten mit der Sonde. Macht euch hier eine Markierung hin. Ich habe hier ein bisschen Tape genommen, ungefähr 10 cm bevor der Sprühkopf kommt. Wenn ihr die Sonde rauszieht, ihr wisst nicht, wo die Sonde ist. Und äh, mir ist es am Anfang auch passiert, ich ziehe die Sonde raus und auf einmal, zack, ist sie draußen und sprüht überall äh, das Zeugchen, wo es nicht hin soll. Wenn ihr hier die Markierung habt, dann merkt ihr, oh, gleich ist der Kopf. Jetzt muss ich aufpassen und entweder schon mal aufhören zu sprühen oder nur noch mit Stoßweise sprühen. Äh, das, äh, da bleibt ihr ein bisschen sauberer. Ja, ich führe jetzt die Sonde hier einmal ein. Das mache ich am besten, ohne dass sie an der Rückbrecherpistole angeschlossen ist. Da kann ich damit ihr so ein bisschen rumspielen, dass es durch die einzelnen Zwischenräume bis ganz nach vorne kommt. So, da muss man so ein bisschen drehen. So, jetzt ist die ganz vorne. So, und jetzt kann ich also welche Pistole hier anschließen und dann werde ich die Sonde langsam rausziehen. Hört ja, der was an? Das sieht auch hinten, wie das rauskommt? Ganz nur auf der anderen Seite?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 Really big hitter, big picture. I'm a straight killer. Writing the song to the highest bidder. Got juice, got gas. I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will. Einmal alle mit Overtrol behandelt worden. Man sieht auch ganz schön, dass überall hier rausgelaufen ist. Wie ihr seht, wenn ihr das richtig macht, tropft alles unten raus. Darum passt auf, wo ihr das macht. Nicht, dass ihr dann den Untergrund versaut. Der große Vorteil vom KSD Kaltfett ist, dass man es bei Zimmertemperatur bearbeiten kann, ohne es vorher erwärmen zu müssen. Wir haben jetzt also so 18 Grad hier und es ist immer noch zwar C flüssig, aber flüssig. Ja, da ich nach der Hohlraumkonservierung noch Overtrolöl und KSD-Kaltfett übrig hatte, habe ich mit der Lanze für die Druckbecherpistole die Reste auf dem Unterboden aufgebracht. Alter Unterbodenschutz kommt seiner Aufgabe als Steinschlagschutz häufig noch nach. Allerdings ist er in der Regel rissig und spröde geworden. Man kann zum Auffrischen des alten Unterbodenschutzes hervorragend das Ovatrolöl einsetzen. Es dringt sehr schnell auch in feine Spannungsrisse ein, stoppt Rost und verschließt die Risse wasserfest. Nach dem Durchtrocknen zieht es keinen Schmutz an und wird auch nicht herausgewaschen. Die Reste des KSD Kaltfettes habe ich als zusätzlichen Schutz aufgebracht. Durch die Transparenz des Öls und des Kaltfettes kann der Zustand des Unterbodens weiterhin einfach inspiziert werden. Das Ganze ist natürlich nicht ewig haltbar und sollte nach entsprechender Zeit wiederholt aufgetragen werden. Mit 5 Litern Ovatrolöl und 4 Litern KSD-Kaltfett habe ich folgende Bereiche konserviert. Einstiegsstufen auf der Fahrer- und Beifahrerseite, alle Türen von innen, alle Holme im Fahrzeug, den Laderaumboden, alle Holme und Schweller unter dem Fahrzeug, Sowie die Auffrischung des Unterbodenschutzes. Wer sich keine Druckbecherpistole zulegen möchte, kann auf Spraydosen zurückgreifen. Diese sind allerdings gut doppelt so teuer wie die großen Gebinde.